so ihr lieben herzlich willkommen und diesmal geht es um die mission auf der pirateninsel das neueste level damit ihr seht wie es geht versuche ich euch dieses tutorial zu machen ich habe vorher ausgestellt effekte benachrichtigung musik und lasse die menüstürme an warum es ist ein tipp für alle spiele die ihr hier macht die Menüstimme weist euch darauf hin, ob euch gerade ein Sniper oder ein RPG-Schütze zum Beispiel im Visier hat. Es kann passieren, dass ihr den einfach nicht im Augenwinkel habt und dank eurer Kommandantin, diese Frau kann auch ganz gemein sein mit ihren Sprüchen, wird euch dann der entsprechende Hinweis gegeben. Ihr solltet die Finger auf Taste 2, 3 und 4 mit der linken Hand halten, während ihr mit der Maus entsprechend äh, in das Spiel geht. So, ich gehe also in die Mission, gehe auf Story, hier noch ein kleiner Hinweis, es läuft derzeit von GL ein mh, Tournament, in dem man Preise gewinnen kann, äh, wenn ihr diese Mission spielt, und zwar mit der Kato SGE C5, das Ganze aufnehmt, an GL versendet, könnt ihr Preise gewinnen. Ich persönlich mache dieses nicht mit, weil äh, die C5 äh, Eternal, die hat den großen Vorteil, dass sie eben 10 mehr im Magazin hat und es ist mehr als nötig, wie ihr gleich sehen werdet. Ein weiterer Hinweis, bevor ihr loslegt, ein weiterer Hinweis ist, wenn ihr Extras verwendet, wie Radarfunktion mit der Taste 2, Vollmantelgeschoss Taste 3 oder Verlangsamung Taste 4, und dieses im ersten Kapitel, es läuft immer über zwei Missionen, im ersten Kapitel verwendet, ist dies auch automatisch im zweiten aktiviert. Wichtig bei der Verlangsamung ist, ihr könnt nachdem ihr dies zweite Mal gedrückt haltet, diese unterbrechen. Das heißt, wenn ihr sie nicht mehr braucht, beim ersten Mal zum Beispiel Sniper, verwende ich das während des Nachladevorgangs, um nicht die Zeit zu verlieren. Und danach sofort wieder drücken, damit ich sie entsprechend weiter verwenden kann. So kann ich mit einer Verlangsamung viele Aktionen schaffen. Shadow knows we're coming. Which means they'll have a welcome crew waiting to greet you. Keep your trigger finger moving and punch your way through to Shadow's uranium mine. And try not to fall off any gangplanks, okay? Also, ich lese jetzt für unsere internationalen Zuschauer und wir haben davon jede Menge, rund 60%, äh, dieses nochmal vor, auch wenn sie es jetzt kurzfristig gehört haben. Aber der Untertitel wird im Englischen eingeblendet. Shadow weiß, dass wir kommen. Das bedeutet, dass euch ein heißer Empfang erwartet. Lass deine Finger am Abzug und kämpfe dich durch. Shadows Uranimi. Und versuche nicht vom Landungssteg zu fallen. Okay? Also los. Ein heißer Tanz auf dem Ofen. Und wir legen los. Achtet bitte darauf, dass ihr immer den Sniper nehmt, der euch gerade im Visier hat. Weil sonst kann es euch passieren, dass ihr ganz schnell scheitert. Und beim Nachladen verwendet bitte die Taste 4, also Verlangsamung, hey, da ist sonst da. Jetzt benutze ich sie und stopp sie wieder, da es sonst nämlich passieren kann, dass der Ladevorgang zu lang gedauert hat und der Sniper euch hatte. So, wir gehen jetzt weiter in die nächste Mission. Und wie ihr unten gleich links sehen könnt, ist die Verlangsamung noch da. So, ich weiß jetzt aus Erfahrung aus den bisherigen Spielen, dass man die Verlangsamung hier äh, am besten weiterhin laufen lässt, weil sonst schafft man es zeitlich gar nicht, diese Mission zu. Look out, you're being targeted. Wie ihr jetzt gehört habt, Lookout Big Targeted, damit war der Sniper gemeint, deswegen sagte ich, lasst die Kommandantin weitersprechen, verwendet bitte unbedingt die Verlangsamung, ohne die habt ihr schon so gut wie verloren, garantiert. So, jetzt... Kommen wir zum Abschluss und wir haben die erste Mission von der Pirateninsel erledigt. Wunderbar. Schauen wir uns noch den schönen Screenshot an. So. Und warum habe ich jetzt so viel Geld verdient? Ganz einfach. Ich habe vorher natürlich einen... Soldaten verwendet, dem ich eine Uniform angezogen habe, der mir 35% mehr Scheine garantiert. Das war der einfachste und logischste Hintergrund. Bevor man solche Missionen tätigt, sollte man das tun. Nun, das war die erste Mission von dem neuen Level Piratenküste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einiges lernen können und wir sehen uns und hören uns bei dem nächsten Kapitel, was ich euch wieder online stellen werde. Also viel Spaß damit und bitte achtet nochmal auf die Hinweise. Erstens, verwendet einen Soldaten- bzw. Uniformteilen in eurem Soldaten, der entsprechend eure Bonis verstärkt. Zweitens, benutzt Extras wie die Verlangsamung auch... Äh, Dosiert, das heißt ihr könnt diese stoppen und wieder bei Bedarf einsetzen. Sie ist nicht automatisch so, dass sie weglaufen muss, sondern ihr könnt sie dosiert einsetzen. Der Vorteil, ihr braucht nicht so viele davon. Drittens, Vollmantelgeschoss als auch Radar ist immer sinnvoll bei Missionen, bei unbekannten Terrain, in dem ihr euch bewegt dass ihr besseren Überblick behaltet. Und fünftens, ganz wichtiger Hinweis, lasst immer unter Einstellungen eure Kommandantin offen, also Kommentare. Darüber hinaus unter Grafikeinstellungen, ich gehe jetzt mal zurück, im Hauptmenü Grafikeinstellungen könnt ihr euch einstellen, was alles angezeigt werden soll. Auch da empfehle ich euch, benutzt diese unbedingt um entsprechend einzustellen unter Grafikeinstellungen, dass euch die Dinge angezeigt werden. Und zwar ähm, die Blickfeldanzeige, dass ihr äh, darüber hinaus den Detailgrad, die Texturqualität habt. Je höher ihr auch die Schattenqualität, äh, die Effektqualität, je höher ihr es eingestellt habt, umso leichter ist es zu sehen. Außerdem. Lasst euch unbedingt diese Dinge anzeigen im Menü. Das heißt nicht nur die Menüstimme, sondern auch, dass ihr in dem Spielmenü entsprechend erfassen könnt, was eigentlich Sache ist. Ich gehe jetzt mal hier in einen äh, normalen Level rein. Nur kurz, ich breche ihn ab, damit ihr sehen könnt. ihr <lacht> den Überblick habt, erstens was habt ihr und zweitens wie viel habt ihr davon, dass ihr es einsetzen könnt. Das ist immer wichtig. Unten links seht ihr, 17 mal habe ich Radar, 7 mal das Vollmantelgeschoss, 13 mal äh, die Verlangsamung. Ich gehe jetzt mal hier das Level durch. Ich wollte zwar eigentlich nicht, aber naja komm, das nehmen wir jetzt mal locker leicht mit, weil das ist so easy zu spielen. Warum soll ich mir hier nicht die Kopfschüsse noch abholen und mal ein paar Boni einstreichen bevor ich es jetzt äh, verratzt habe. Also es ist wichtig, dass ihr euch das einstellt, weil diese Informationen können gerade bei den Missionen in den Levels wichtig sein und über Sieg oder Niederlage entscheiden. Also, ich freue mich, dass ihr mal wieder bei uns reingeschaut habt und denkt daran, we wir werden euch jede Woche mindestens ein bis zwei Videos bringen. Das nächste ist schon in Mache. Wir haben darüber hinaus unter allen die uns und rewards. Ah, seht ihr, was passiert, wenn man einen Werbecode, ein Werbevideo hat. Äh, man kann dann da seinen Preis verdoppeln. Ich lasse es noch laufen. Das ist ein ingame werbe werbebot von 30 Sekunden. Wenn ihr euch den anschaut, wird der Gewinn verdoppelt. Denkt dran. Wenn ihr uns abonniert, habt ihr einen riesen Vorteil, denn ihr bekommt In-Game-Codes. Was sind In-Game-Codes? ingame codes kann man hier einlösen und bekommt dann mit diesen In-Game-Codes besondere Dinge freigeschaltet. Zum Beispiel 20 EP-Karten, also die 5000er für Truppkameraden oder 50 besondere Kisten oder neue Truppkameraden mit äh, höchstem Level oder oder oder es ist eine unendlich lange Liste, die es immer wieder gibt. Zum Beispiel gibt ein Spooky an dieser Stelle. Ich habe es schon eingelöst ähm, und ihr bekommt es. Ihr seht es auch unter Kommentaren in unserem Kanal haben wir einige freigegeben, aber wir haben noch jede Menge mehr die wir nur unseren Abonnenten zur Verfügung stellen. Also abonniert uns und ihr habt etwas effektiv davon, dass ihr euch bei unserem Kanal abonniert habt. Okay, bis dahin, euer Jürgen. Im nächsten Video werde ich mich mal persönlich vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt. Hat mich gefreut. Ciao, ciao.